Die kümmere wir jetzt euch. Ach, scheiß drauf. Shit und it. Nein, das ist doch so. Soll ich das Fenster zu machen oder soll es auflösen? Ja. Auflösen? Okay. Nein! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ja, miau Miau? Was? Miau. Stefan, wo bist du? Irgendwo da drin. Wow. Ich will mich immer wieder zum Schießen. Oh Und du hast, Lukas, du hast die Goldknade im Ernsthaft jetzt? Ja, freilich. Und ich hab das schnellste Auto, das es gibt. Ein wir wie die schnellste Auto mhm. Ein VW Golf, ja. Mhm. Spieße Auto. Voll getuned natürlich mit so einem fetten Auspuff, der fast runterfällt. <lacht> genau, so ein riesen Auspuff, aber dann so 75 PS Motor oder sowas ja, was ist sonst? gefällt mir, weil wenn die wenn vorbeifahren und solche so klappert hinten so schaut das Verkleidung nicht oben ja genau, so ungefähr der Auspuff links, rechts schlägt dann dagegen, weißt du? genau ich denke mir dann, weil, ja, wie, wie unser Auspuff so doof da hat dann haben wir weggeschmissen aber gekriegt dann haben mit so Gummibandlauf gekägt ja genau so ungefähr. Ich, du du, du sägst das ist ein winzig klein Auto so. Keine Ahnung, so Knutschten heute, halt, ne? Mhm. Und äh, hinten aussehen geht einfach ein Endrohr aus also wie vom Auspuff, das ist ungefähr so ein Kaminrealös. <lacht> <lacht> genau. Mann, ich äh, brauche da mal ein bisschen im Aus. Und ein besseres Leben. Was? Und im, im Kofferraum haben meistens dann so zwei so riesige ja, genau. drin, weißt du schon und so die ganzen Scheiben alle vibrieren so, weißt da du? ja. geht's nach außen und innen und sowas. <lacht> aber da ist vielleicht der Motorsound <lacht> auch noch dabei, damit es richtig tief wird. Das <lacht> weiß man aber nicht so genau. Die, die spend über die Subwoofer den Motorsound ab. Oh, fuck! Genau, der ist eins zu eins verbunden mit dem Gaspedal. Ja. Das so Gas geben, ohne dass der Motor stärker dreht, weil es so zwirft <lacht> Genau. Jetzt machen die nur den Sound und alle anderen denken sich dann boah krass, ey. Und stattdessen ist es nur der Sound und der Motor dreht, immer nur auf 3.000 genau. Drehungen, wenn er so Stammtgass hält, ne? Stammtgass, finde ich auch gut. Lukas und deinem überaus sehr gezielten Auto. Du hast Reifen ausgeschossen, wird. Es ist ein Progen T20, das ist das teuerste Auto, das gibt. Aber ich kann es mir leisten, ich weil ich der bin. Jetzt wir ja, das ist ja, schlecht. Wir nicht wirklich, uh, ausgesucht. Sind. Oh Gott, Und jetzt auch auf Livestream brot Der Monkey Band. Aber oh! Schön. Ich für den Polizisten ausgeschissen. Lukas, ich hoffe, das tust du, mir. Ich hoffe das tust du mir. Ich das du mir ausdankst. Oh. das oh, war Siege. Siege. Ich weiß, ich nicht, weil die ganze Zeit in schießt. Oh man, ist jetzt so ich, ich so Polizisten jeder Ja, danke. Oh. Hinterreifen sind weg. Ja, ich glaube ich höre mal einen Auto. Äh. Okay, jetzt habe ich drei Sterne. Haben ja. wir. Ich geh in den Garage. Geht das? geht das, ich hoffe, nein, es geht nicht. Ich hab keine Reifen mehr. Außer Ohren. Ich hab noch einen Reifen. Ich hab das ja ein Marker, sollen wir da hinfahren? Äh, ich glaub das war meiner nur ja. Äh, oh, sollen wir da hinfahren das oder? Achso, da nicht Äh, na dann nicht <lacht> Ich glaub ja, wir haben Null Bytes ja, ja, ist doch. Voll ne. Scheiße Hey, da ist der Stefan Oh Gott, nicht schon wieder. Ich mir das Auto jetzt schon die Panzer los bei Alice Customs. Stimmt, Alice Customs. Und das ist große nicht die braucht Okay, so, ein muss scheiß Kuruma-Panzer. Nein, nicht Genau. Ist der oder Hirsch? Ein Ja, ja von aber bloß den gepanzerten Kuruma, nicht den normalen, gell? Genau, der kauft halt eine ungepanzerte Version und panzert. Genau. Naja, ein Kuruma, oder Ja, aber wirklich. Ich folge mal so ganz hinterher wie ein Schaf an seine Mutter. Na, nicht du ja, Depp! Das war der Vollstück. Der auf doch. rein! ist <lacht> das. fast Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Oh, ich möchte nicht. Bitte, bitte, nein, nein, nein, nein, nein, nein, ich möchte gar nicht. Das ist nicht, das, ist das ist die richtige Loch Mei, Mai, jetzt haben wir wieder Polizei am das können wir wieder nicht rein. Ich komm nicht. Scheiß Kops. Oi, oh, cool, also, Peter. Ich komme rein, das kannst du echt geil. rumfohlen. Also, hab ich haben schon mitgenommen. Los, Groh, alle Kiwi, du drin die ganze Gas gibst? Aber ich hab gerade unter den Reifen geschreddert. Mal schauen, ja noch, ob den Typen da drin umschießen kann. Na gut. Fahrzeuge reparieren. Äh. Wie heißt das Auto Lukas? Progen T20. Geht der gut. mit, mit Das ist das schnellste Auto. Ich habe jetzt grobe Reifen, okay. ja, aber mit Reifen ist das schnellste Auto, das es gibt. Und es ist ein, so ein Hybrid, also nicht direkt, aber ist es hat äh, einen Elektromotor und einen Benzinmotor. Man, schon also 20. Energie, Polizei, hat 20.000 Polizeiautos. Was? Wenn es quasi Energie braucht und so mit der Energie fahren, dann äh, nimmt er den wirklichen Motor und wenn du gerade in den Stadion dann bist, dann. Na, er nimmt immer beide. Aber ich weiß nicht, das wann er, nicht. Er, er. nimmt den einen um den anderen zum Powern oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Okay, das war dann wahrscheinlich Diesel-Elektrisch. Das heißt, du tankst Diesel und der Dieselmotor macht Strom für das Elektroden. Ja, oh und oh der ja, Elektro treibt dann perall Nein, ein Benziner treibt schon Trawler, Das hört man. Ich okay. weiß aber nicht. Ich glaube, beim Anfahren macht es der Elektromotor und beim Lang Langstreckenfahren macht es der Benzinmotor. Also beim, beim Accelerator ja, und So. Doch. Ja. Oh, jeder ist die ja, Scheiße. <lacht> Ich soll, rückwärts geht's am besten, irgendwie sollte die ganze Zeit rückwärts fahren. Ich hab's direkt auf den Klauer. Mann, jetzt ist das schon wieder <lacht> so ein verficktes Polizeiauto. Jetzt geht's mir langsam ernsthaft. Me. Was war denn das gerade? Jetzt fliegt so ein Polizeiauto über das Auto drüber. Ich fahr jetzt rückwärts.